ja ich, ich, ich mache dann einfach irgendwann. Und dann, ja. Zum Beispiel jetzt, hi. Hi, wir, wir, wir machen das super World finale Genau. und wir, Es wird mehr oder weniger spektakulär, weil ich werde wahrscheinlich sehr oft sterben. Ich habe keine Ahnung. Ja, wir haben ja nur alle äh, Energy-Tanks und Reserve-Tanks. Also 1999 <lacht> leben. <lacht> Gehen wir zum Speicherpunkt. <lacht> Wir haben nur 1.999 Leben, mehr gibt es nicht, aber ich glaube, Daniel wird beim Boss alle seine Leben verlieren. So warte, ich muss wieder mit der Steuerung vertraut werden. Was war nochmal auf Y? Ich glaube, <lacht> ja, ich, ich glaube habe dasselbe Ahnung. wie auf X, also schießen. Nein. <lacht> ich hab keine dann, Ahnung, dann gibt gesagt. es nichts. Okay. Oh mein Gott, das seid ihr. Warte, ja, ich bin... weiß wie man euch besiegt. Hallo? Hä? Rocky, was mache ich falsch? Äh, nichts? Okay. okay. Oh, hey. Mann. Ich hasse das jetzt schon alles. Aber, die Donuts kann man ja nutzen, um sich zu heilen. Das habe ich aus. Äh, Für mich waren das Donuts. Das habe ich in simon gelernt. Ja, oh pass Gott. auf, hier sind viele Metroids. Ich könnte theoretisch sogar sagen, wie viele es genau sind. Ich hasse die. Sie gehören einfach zu den nervigsten oh Gegnern of all time. Ja, Geh da schnell ne weg. Friere nochmal ein. Okay. Die geben relativ viele Leben. Du hast mehr Leben wiederbekommen, als du verloren hast. Das ist halt echt wahr. So ich spam jetzt. Haha. Ha. Nein. Oh Gott. Das war echt sauknapp. Oh, ich, oh die Steuerung. Mm. Okay. also ich habe ich habe halt echt viel Leben bekommen. Ich wusste es. Oh, Samus ist zu. Pass auf! Oh mein Gott! Warum sind die so schnell? Oh mein Gott. Hilfe. Alter. Müssen die so schnell sein? Oh Mann. Aber ich, ich habe bis jetzt ganz gut durchgehalten. Äh, ja. Das stimmt auf jeden Fall. Okay. Ha. Dich. Ich, dich konnte ich jetzt nicht. Passieren. ich weiß, es tut mir auch gar nicht mal so schwer in dem Spiel. Ich fand es Mission schwieriger, aber auch nur wegen Mother Brain, glaube ja, ich. Ja, Mother Brain ist ein bisschen kacke. Also. Zumindest wenn man es einfach mal casual spielt, ist das echt ein bisschen kacke. Ja, ich kenne leider keine guten Speedrun-Methoden. Es gibt. Äh, Synthium so Mission kann man direkt neben Mother Brain äh, im Morphful sitzen und immer wieder schießen. Aber das ist, das ist kacke, ich kann das selbst nicht. Ich habe extra gewartet, bis ich das Viech hier sehe, okay. Das ist so gemein, du kannst es einfach durch die Wand äh, einfrieren. Weil du, weil du ein Bravestream hast. Ich bin, ich danke Gott für diese Gabe. Und du okay. nutzt okay. es Nein. nicht! Ich nutze sie nicht! <lacht> Reggie, hast du das gesehen? Weil Gott nicht existiert? Was ist das für eine Scheiße? Okay. Reggie, äh. du hast Reggies äh, gottgegebene Gabe nicht akzeptiert und genutzt und jetzt kriegst du deine Rache. Werde ich die los? Ja, einfach mit Bomben, aber irgendwie ist das weird in dem Game. Aber es reagiert nicht! Ich, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ich war noch nie in dem Teil des Spiels. Wenn ich jetzt wegen dem Mach auf jeden Fall will. bei deinen Spitz und dein äh, Dingsbeam raus. Dein beam Du musst ihn gleich einfrieren. So. Das ist wahr. Ich kann ja nichts sagen, Daniel, aber du brauchst die leben. Ich hasse alles hier ran. Okay. Ich glaube die. Ich glaube ich brauch Supermissiles. Ach, Lauf einfach <lacht> weiter. Äh, ich geh einfach weiter. Och nö. Oh. <lacht> ja. Oh mein Gott. Okay, ich höre dich erstens nicht und zweitens... Hä? Wir haben einen alten Bekannten aus äh, aus Metroid 2 hier. Ach, nö. Ach, du Scheiße! Was ist die... <lacht> Daniel! Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh mein Gott, ist es geplant? Mein Gott, Discord. Äh. Es war tatsächlich geplant. Ja, du kannst doch nicht sterben. Alter. Du, kan oh du mein kannst Gott. Hier nicht sterben. Mein Herz. Alter. Äh, geh mal zurück. Wie zurück? Ja, der hat die ganze, ganzen Tiere gefressen. Auf jeden Fall würdest du ja. jetzt äh, rechts zum Raum gehen. Dann, ähm, dann wirst du was sehen. Und zwar, du kannst nicht mal aus diesem Bereich raus. Okay. Nie mehr wieder. Ich habe ein Leben. Das ist geplant. Das ist ein kleiner ähm, bekannt aus, aus Metroid 2. Und zwar das letzte Metroid, was noch lebt, und zwar das Baby Metroid. Genau, das habe ich mir schon gedacht. Und ja, es ist jetzt das Super Metroid. Das weiß dieses Spiel Super Metroid. Lol, weißt du, ich dachte halt, es heißt nur wegen der Konsole oder so. Ich denke mal, sie haben es extra so genannt. Das ist wahr. Also oh ich mein denke, Gott. sie haben, oh ich Gott. denke, sie haben das Spiel von sich aus schon Super Metroid <lacht> genannt, aber ähm, haben dann halt noch dieses Super Metroid Metroid reingebracht. Ist hier noch eine Speicherstation oder soll ich sagen? <lacht> ähm, es gibt noch eine äh, Speicherstation. Okay. Dann halte ich bis dahin durch. Ja, direkt von Marvel Brain. Oh, das ist praktisch. Ja. Ich kann auch sagen, es kommt nur noch von Brain. Oh. Ah, da. Okay. Es gab nur diese zwei Korridore mit Metroids. das war's eigentlich. Uh. No, als ob Nein, du warst das mehrere Treffer. Treffer. Okay, easy, <lacht> easy, <as> hast <lacht> So, oh, okay, okay. Die Metroids sind alle besiegt worden, scheinbar außer das Baby Metroid. Ja, also es gab nur die zwei Korridore mit dem Metroid am Anfang. Okay. Dann äh, würde ich vorschlagen, give us es mal Brain. Ja, Und lass ihn mal begrüßen. machen. Ja, sagen Hallo, Muttergehirn. Ja. Oh Gott, was muss man bei denen nochmal? Missiles drauf schießen. muss schnell drauf schießen, weil die regenerieren sich. Okay. Okay. Habe ich alles nicht mehr im Kopf? Oh Gott. Das ist schön, dass da unten. Oder? Ist das alles einer? Ich weiß nicht. Ich hab keine Ahnung. Kannst du dich nicht direkt an das Ding dran stellen? Keine Ahnung. Okay. Vielleicht ah, ah, nee, wenn man einem. Oh mein Gott, ich. Ja, ich glaube Diagonalschießen ist ganz gut von der Stelle aus. Das sind so die einzigen Räume, die ich im Metroid wirklich hasse. So und ich glaube. Das ist, müsste die letzte sein, oder? Oh ja, ich glaube, es ist es gleich. Halte dich lieber mal auf, bevor du in den Kampf gehst hier. Das wäre echt eine gute Idee. Also insofern du es... Okay. Krieg ich von denen überhaupt was? Ähm... Ich glaube, das ist ein Nein. Geh einfach zum Kampf. Okay. Hey, ich hasse dich, Mother Brain. Ich, ich hasse dich unendlich, Alter. Dein Raum, alles hier ran. Kannst du nicht einer dieser Dinger einfrieren und da drauf stehen? Das geht, theoretisch. <lacht> okay, okay, lassen das, wir jetzt einfach. das ist egal. Ich bin hier der Spieler. <lacht> Nein, alles gut. äh. Ich hab grad keine Missiles mehr. Ja du hast noch Supermesser Missiles. Ja. Oh. Ja. Ja. Äh. So. Das kenn ich leider schon. Ich hab's, ich hab das Design schon in Ava M gesehen. Irgendwo. <lacht> Metroid Ava M und Super Metroid sind alles dasselbe Spiel oder was? Ja. Äh, wie besiegt man den? Okay. Sagen, Missiles draufhauen. Das macht relativ viel Spaß, würde ich behaupten. Ich weiß gar nicht, ob wir genug Missiles haben. Jetzt ist recht nicht mehr. Vor allem, wir haben so viele Missiles gehabt: 150 oder so. Ja, alles nur wegen ja, diesem... Ja, warte, ich glaube, probier mal, ob du äh, mit dem Schadspiel was machen kannst. Ja. Ja. Ach nö. Ach nö, das, das wird jetzt dauern. Ja, aber du, hast so, du hast doch schon so viele Supermessers reingehauen. Ich glaube, die ist gleich tot. Oder ich. Die Hälfte der Leben hast du noch. Sogar noch ein bisschen mehr. Ach du Scheiße, mach mal Brain. Ja, mach, mach mal Brain. Ich weiß, du musst dir Sorgen um mich. <lacht> ich glaube, ich glaub, die macht sich du um musst dich eher Sorgen um dich selbst. Was ist mit dem los? <lacht> Wie viele Leben hat die? Ich habe hier Super so oder so reingedrückt. Keine Ahnung, 45 Ich hab keine Ahnung. <lacht> <Uff>. <lacht> ich kann mich nicht Daniel! bewegen. Oh mein Gott. Ah, das gehört alles dazu. Daniel, mach doch was. Ich kann mich nicht bewegen. <lacht> auf mich zu erschrecken. Ist das wieder einer dieser Jetzt hey, kommt Super Metroid. Kann das sein? Oh. Haha. <lacht> Langweilig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist so cool. Rocky, das, das Spiel hat Atmosphäre. Ja. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ich glaube. Ja, das war's mit dem Mama Brain! Ja. Das war, glaube ich ein bisschen zu viele Nährstoffe für den <lacht> <lacht> Ja. Oh mein Gott. Lifehack. Alter, wie cool ist dieses Spiel eigentlich? <lacht> okay, Ad oh, oh, nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, das ist nicht cool. M M Mutter gehören lass, lass es. es. Warum hört er nicht einfach auf uns aufzuheilen, sondern direkt hey, wieder? Das ist doch kein Baby Metroid mehr. Da musst du doch jetzt eigentlich. Oh mein Gott. Nein. Ich hatte übrigens gesagt, dass du auf ein Leben runterkommst bei Mother Brain am Anfang des Parts. Oh mein Gott, jetzt bin ich aber. Jetzt bin ich. Jetzt habe ich den Superstern. Ich glaube, ich einfach in die Ecke stellen. Rechts und dann drauf schießen. Ich bin jetzt der Superstern, Rocky. Ja. Mario Kart. <lacht> aber warum habe ich noch ein Strahl? Ey? Okay, egal. Ist so op. Ist halt echt man kann so hier, ich man kann alles hier nicht daran. dran sterben, es sei denn, man nicht hört auf auf Mario Brain zu schießen. Oh mein Gott! An sich ist das ja einfach nur eine riesig lange Cutscene, aber ich finde es gut gemacht. Es ist wirklich also, cool inszeniert. Ich hoffe, mit Prime 4 machen die auch so, so storylastig ein bisschen. Also zumindest teilweise. Ist, also den Anfang muss man auch noch immer hinkriegen, aber sonst... Ja. So, Dani hat gesagt, okay. er will, wenn wir noch Zeit haben, die äh, Tiere retten. Genau. Äh, was passiert eigentlich, wenn die Zeit abläuft? Ist es, zählt das jetzt äh, Game na, Over oder ist es so ja, ein Bad Ending? Gut. Wenn die Zeit abläuft, dann. Ja, game over. Da muss du den Kopf neu machen. Da auch? Ja, hier lang einfach den Pfad. Oh den nein. Den lang. Nein! Warte. Das ist ein Space Jump. Stimmt. <lacht> ah, nicht. Ich dachte, das wäre höher. Nein! Das ist höher als. als Scheiß <lacht> raus überhaupt okay. nicht. Du hast was für Space Jump, du kannst überall hoch. <lacht> Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, aber wir werden es sehen. Nein. Doch. Oh, wobei. Keine Ahnung. Alter, diese frame Ja, okay. Ja, der Super Nintendo. Äh, die Switch. Es, es, es ist nicht. trotzdem beeindruckend. Oh shit. Es ist echt gut, vor allem. Man, man kann total sicher erkennen, wo die Plattformen sind, finde ich. Was ich kann total Tasche erkennen, wo die Plattformen sind durch die Zäunungslösion, ja, weil ich alles so bewegt. Ich würde nicht wissen wie das. Stell dir das auf dem Röhrenfernseher ja, vor. Ja, genau das wollte ich sagen. Stell dir das auf dem Röhrenfernseher vor. Okay, Daniel, wir haben auf jeden Fall genug Zeit, die Tiere zu retten. Übrigens sind wir jetzt im alten Turian. Und wie gesagt, das neue Turin ist jetzt links vom alten Turin. Wir haben einfach einen neuen Shop aufgemacht, sozusagen. Alter, wie lange ist das? Wo ähm, noch mal? Ich sag's dir, ist ja da. einfach noch, so weit nach oben, wie es geht. Gott, Samus! Samus! Du hast die Zeit, du hast die Zeit. Oh mein Gott. Haben wir wirklich noch Zeit ja, dafür? Bist du ja. dir sicher? Jetzt hier runter, da runter. Du musst einfach nur da reinrennen, du hast keine Gegner oder sowas. Du musst einfach nur zum anderen Ende des Raums laufen. Rocky, ich verstehe dich nicht Internet. Okay. Und jetzt? So. Warte mal. Sag's nochmal. So, du kannst jetzt einfach hier wieder rausgehen. Wenn jetzt gleich der Dings kommt. Wann? Willst du die Tür sich nicht öffnen? Mach mal Powerbomb, mach mal Powerbomb. Dachte ich ja yes. Ich hab keine. Oh nein. Hä? <lacht> nein, oh warte, sein. schieß mal nach rechts, schieß mal nach rechts. Oh Scheiße! Wir ja, wir, du musst abhauen, du musst abhauen. Okay, wir, wir schaffen's nicht. Wir schaffen's nicht. Doch, doch, doch, doch. Wir schaffen's. Es sind schaffen's. Sekunden. Oh mein wir Gott. Wir schaffen's nicht. Doch, okay, mach dir keine Sorgen. Wir schaffen <lacht> sowas von nicht. Ah, nee. Okay, wir schaffen's jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Willst du mich verarschen? Ich ich wusste nicht, dass man das kaputt schießen muss. Ich habe das so nicht gemacht, das Finale. Äh, ich. Och nö. Okay, ich glaub wir sehen uns gleich wieder, oder? Ja. Sorry, Daniel. <lacht> ey, ey kann, kann, ich, kann ich das Finale machen? <lacht> Gute Idee. <lacht> ich mein, oh, soll ich oh das anlassen? Jetzt? Äh, mach was du willst, ehrlich gesagt. Ja komm, mach. Die ich lasse es drin, so ey, ich ich spiel jetzt. Weil wenn wir es mhm. schon mehrmals machen müssen. Warum hab ich nicht. Warum habe ich auch nicht die Supermissets verwendet eigentlich? Weil du es nicht verwendet hast. Ja, das war. Das <lacht> <ist> <lacht> die Frage ist jetzt, rettest du die Tiere? <lacht> äh. <lacht> Keine Ahnung. Ich meine, wir wissen, was wir machen müssen. Was bringt es denn, wenn man die rettet? Ja, doch, gar nicht, doch, oder? Kriegt man doch. Ist, die Katzen ist anders. Hm. Ja, die Katzen ist anders. Wollen wir dann Feuerstation? Nein, stagen? nein, das brauchen wir nicht. Wir wissen ja, was wir machen müssen. Okay. Ich meine, okay. du hättest auch nur noch 10 Sekunden mehr gebraucht. Du hättest es dann auch geschafft. Ja, es ist relativ doof. So einfach kann man die gerade, besiegen. Alter. Einfach weil man einfach weil man relativ gute Position hat und nicht immer springen muss, um dir zu treffen. Ich glaube, das ist gleich eine tote Mother Brain. <lacht> sie hat eine zweite Chance, aber sie nutzt sie ihn scheinbar nicht. Aber ich finde ihr Design, ich hasse ihr Körper <lacht> übrigens Das ja. ist total weird, das sieht total krank aus. <lacht> so. So deplatziert hat. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Na ja, komm. Friss! Hatte sie den schon immer eigentlich? Oder also auch im ersten Teil Nein, oder das, das gab's. So Im ersten Teil sah das so aus wie gerade eben. Bef als, als sie in dem Container war. Ja, ich meine jetzt so lore technisch. Also ich glaube, das wurde erst hier in dem Spiel eingeführt. Okay. schon. Ich mag. Das war halt echt cool inszeniert. Das muss man sagen, das ist echt cool inszeniert. Komm, jetzt stirbt doch mal. Okay, ich glaube jetzt ist sie jetzt ist sie macht sie ihren krassen Laser, ja. So, man kann übrigens, ich man kann man nicht, wirklich man kann starbe. nicht ausweichen von dem Laser, also man wird davon getroffen. Also, bis zu diesem Teil hier kann man sterben, aber jetzt kann man nicht mehr sterben, außer man greift gleich nicht mehr an, bei dem Laser. Äh, ja, ich glaube das ist relativ langweilig. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich erst mein Brot weiter. <lacht> Während Samus stirbt, <lacht> <lacht> kann man sich ja noch was genehmigen. Warum nicht. Muss ja irgendwie spannend sein. Ja. Mm. Willst, du jetzt, willst du jetzt die Flucht machen oder soll ich die Flucht machen? <lacht> Mir ist es egal. Warte kurz. Warte kurz. Stopp. Geil, dann kann ich weiter essen? Win-win-Situation. Ich werde total viel schneiden müssen bei diesem Paar. Ich hab so ein Gefühl, da kommt auch sowas. Okay. Ich habe die Aufnahme nicht pausiert. Hallo, wir sind hier wieder bei der Make Mother Brain Dead Again Organisation. Schon mhm. wieder. Ich finde es schade, dass man es nicht skripten kann, wenn man die sich einmal angeschaut hat. Wir wollten umliegen die Tiere rennen. Also die Katzen ist tatsächlich anders, die Endkatzen. Okay, ja, werden wir gleich sehen. Ja, ich kann dir auch sagen, was daran anders ist, weil ich glaube nicht, ob du es, ich bin mir nicht sicher, ob du es sehen wirst. Ja, musst du sagen. Ich, ich habe das Spiel ja nie gespielt. Ich habe ja auch nie das Finale gespielt, äh, aber ich weiß halt den Unterschied. Oh nein! Super Metroid ist tot. Tja. Oh nein, das ist aber ziemlich überraschend. Ja. Ja, du kannst gerne die Flucht machen, okay. wenn du willst. Fuck. Geh weg. Es fällt dir ein, so nah zu sein. Hoho. <lacht> wie so ein Ping-Pong. Oder nee, äh, wie? wie wa, das ist auch wie so ein Ping-Pong, aber mit so einer Schuhe ja. dran. <lacht> Keine Ahnung, wie man die nennt. Ja komm, Marvel Brain jetzt stirbt doch endlich. Okay. Ich glaube, das war Marvel Brain mal. Oh, der Kopf. Äh. Das ist das für Animation. <lacht> Die haben sich beste Mühe gegeben, das so seltsam wie möglich zu machen. Total verstörend. kommt man auf sowas. Nintendo. Aha. Ihr wollt mich jetzt ernsthaft aufhalten, obwohl ihr alles sterbt, wenn ihr jetzt äh, euch nicht dagegen entscheidet. Das sind echt dumme äh, Space Pirates. scheiße, please. Muss ich hier? Mussten wir oben lang? Oh shit, Hilfe! Ich glaube, Daniel hört mich wieder wunderbar. Doch, ich hör oh. höre dich. Ich weiß noch nicht, was ich zu so sagen soll. so also Hast du eine Frage gestellt? Ich Kann sein, dass ich ich ich das wo es sagen geht. Was so? <lacht> Das schon, jetzt auf die Plattform achten. <lacht> Gott, das ist halt echt schwer. Ja, das geht eigentlich. Okay, warte, nee, ich mache den normalen einen Sprung. Ich kann, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass Space Jump mich hier schneller nach oben bringt, sondern eher langsamer. Alter, warum ist dieser Weg so lang? Weiß nicht. So, wir haben jetzt 20 Sekunden mehr Zeit als eben. <lacht> Etwa. Ja. Äh, ja Egal. Oh, warum kommt hier überall Dampf raus? Das macht gar keinen Sinn. Keine Ahnung, kriegt man immer noch kriegt man immer noch keinen Schaden davon, das war ja irgendwie Ja, man von seinen Damage. Okay. So, ihr dummen Tiere, jetzt geht mal. Ich meine, wenn sie uns Shine, Sparks und Walljumps äh, beigebracht haben, sollten wir das auch ähm, irgendwie ihnen danken. Ja, aber was ist, wenn die sich, sich vermehren und äh... ich weiß nicht. Irgendwas Böses vorhaben. kam <lacht> Und damit wird yeah. das Spiel vorbei. Das, das war Metroid. In Super. Angeblich Super. Auf jeden Fall ist es Super Metroid. Und jetzt, schau mal... Ja, okay. Es ist auf Schau jeden Fall Superman Gleich explodiert der Stern. Guck mal nach rechts. Vom Stern. Vom Planeten. Ja. Warte, das kommt jetzt gleich. Oh, scheiße. Wir überleben es gerade so. So, da rechts hast, hat man gerade noch... Pixel gesehen. Mm -hmm. Und das ist das Einzige, was anders ist. Das sind die Tiere, die abhauen. Die, die sind anscheinend <lacht> mit dem äh, Wrecked chip abgehauen. <lacht> anders kann ich es mir nicht erklären. <lacht> Clear Time, 6 Stunden 30 Minuten. Ist so... Ja, das ist schlecht, glaube ich. Äh. Ich, glaub... ich meine, wir haben ziemlich viel durchsucht. Ja. Es ist, es ist ist, glaube ja, ich, okay, keine Ahnung. Hauptsache, es interessiert eh keinen, wie lange man gebraucht hat. Auf jeden Fall, so. diese Menschen hier, die haben zwar gedacht, das Spiel ist super, aber sie wussten halt die wussten <lacht> halt noch nicht, dass es später Metroid New Mission geben wird. Das kann, das kann ja, man ihnen verzeihen so ein... Ja, aber grundsätzlich von der Story und, und allgemein so von der Atmosphäre ist das wahrscheinlich das beste Metroid, finde ich. Ich, ich habe Fusion die gespielt, keine Ahnung. Äh, Fusion hat ein, hat eine Art ho hat so einen Horror Sidekick, würde ich sagen. Also es ist ho eher horrorlastig. Hm. Ja, gut, ja. Ist auch hm. interessant. Ähm, ist vor es war vor, vor allem sehr sehr schwer das Spiel, muss man sagen. Fusion ist echt schwer. Ich würde sagen, das schwerste von den äh, 2D Metroids. Aber ja, Atmosphäre ist, glaube ich, echt gut. Also definitiv das Beste von den 2D-Metroids. Und vielleicht auch ja. von Metroid generell. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe nicht alle Prime-Spiele gespielt. Auch wenn Prime 1 mega gut ist, aber... Ja. Aber jetzt zu den Dingen, die ich überhaupt nicht mag. Äh, das haben wir eigentlich oft angesprochen. Die, die Steuerung. Ich, ich hasse... Ich hasse diese Steuerung. Ich sag mal so. Sie äh, ist ein Fortschritt von... Ähm, Me Von Metroid fürs NES, logischerweise. Hm. Und äh, ich war, bin mir nicht sicher, also die, die Störung bei Metroid 2 für den Game Boy ist halt echt gar nicht mal so schlecht. Aber ich, doch, ist beim, bei Super Metroid ist sie auch noch mal besser. Also es war ein guter Fortschritt, aber, ähm, Dennoch, Samus fühlt sich einfach so. so, so, so schwerfällig an, als, als, als ja. ob die einfach. so so ein Panzer. Keine Ahnung, die ist halt richtig fett. Und in, in, in Zero Mission geht das so, hat das so einen gewissen Flow, wenn du durch durch die äh, Räume gehst, finde ja, ich. Ja, so es, es ist halt das bessere super Metroid. <lacht> ist so. Nee, aber dennoch ein cooles Spiel. Ja. So, Samus nimmt ja, nur ihren Helm ab, weil wir nichts geschafft haben. Hände ich mal das ja doch nur ihre Maske vor, oder? Oder hat man es jetzt einfach nicht gesehen? Sie schießen es einfach ab, danke. No. Das ist nicht nett von hm. dir, Samus. 82% der Items haben wir gesammelt. 82%? Okay, das ist viel. Ja. Ich meine, wir, wir haben auch Mission. teilweise danach gesucht. Es gibt glaube ich auch in 7 insgesamt genau 100 Items. Also haben wir 82 Items gesammelt. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Und kommt jetzt noch irgendwas, wenn wir weiter drücken? Ich weiß nicht. Ich drücke gerade alle Tasten. Probier du mal. Äh, nein, du hast ja die Kontrolle. Oh. Rocky hat die Kontrolle. Ja, gut. Starfer. Ja. Gut, ich glaube, das war's mit Super Mad Und, ähm, wir haben noch einige andere Spiele in Planung. Ähm, mhm. die werden auch sicherlich sehr, sehr lustig wieder werden. Und, ähm, ich denke, seid gespannt darauf und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Bye. Bye. Oh, nee, jetzt, wir müssen das ikonisch machen. See you next äh, Projekt. <lacht> <lacht> <lacht> ja. Das, das war's. Also, ciao.